<lacht> <lacht> Guten Tag! Ich kann nicht mehr Ja, normal. Seriös, wenn ihr nicht in der Stadt Gulag? Gulag? Da. Gulag? Nee, Gulag, Gulag. <lacht> <lacht> Boah, auf Kolima lebt man gefährlich, komisch, skurril, absurd. Da ist alles drin. Das war, das war auch schrecklich. Kolima, die Straße der Knochen. 2000 Kilometer lang, Sibirien. Eine unwirtliche Gegend. Minus 60 Grad im Winter, plus 40 Grad im Sommer. Die Straße führt über Massengräber. Zu Stalins Zeiten lagen hier die Gulags, die Arbeitslager. Straftäter, politische Gefangene, Zwangsarbeiter schufteten in den Gold- und Uranminen, verhungerten und erfroren zu Hunderttausenden. Kolima, ein verdrängtes Kapitel russischer Geschichte. Manchmal hatten wir Albträume gehabt, das ging nicht nur mir, sondern jeden, der dabei war. Ähm, und manchmal wiederum war so wie so ein hysterisches Lachen. Aber wir haben gar nicht gelacht, das war nur so äh, wie Übersprungshandlung, weil man versucht, das zu begreifen, was da geschah. Man, man wird andauernd konfrontiert mit Zeitzeugen. <lacht> Декабря 52 -го года. Я только приехал туда. Привезли, вернее. И меня уже... у Меня уже судили. За что? За покушение на Сталина. Ну, и там судили меня к вышке. Говорит, давай мы ее заморозим. Бросили в морозильную камеру. Что вы едете, ребята, по кладбищу! По кладбищу! 15 cm! Wenn du wirklich was von Russland erfahren willst, von dem gigantischen Imperium immer noch, dann musst du in die Provinz, zum Beispiel nach Kolima. Sechs Monate war Stanislaw Mucha unterwegs. Nicht um einen Film über Gulags zu drehen? Nein. Er war neugierig auf die Menschen. Wer lebt hier? Это наша лаборатория, летняя лаборатория. Das ist so ein Planet oder Heimat für ein bisschen Aussteiger. Also Menschen, die etwas anders im Leben wollten. Das sind Menschen, deren Träume total eingefroren wurden. Die tauen nicht mal im Sommer auf. Die Menschen waren unglaublich offen. Das sieht man, glaube ich, auch im Film. Kein leichter Dreh, beobachtet vom russischen Geheimdienst. Im Winter so eiskalt, dass man beim zu schnellen Atmen Blut hustet. Hungrige Bären entlang der Straße, vom Uran verstrahltes Gelände. Wenn man auf Kolima einen Kompass auspackt, da tanzt die Nadel von alleine wie verrückt. Туда воду и подключаем этот аппарат. Volt. Belohnt wurde der Dokumentarfilmer mit unglaublichen Begegnungen. Da leben die Menschen auf den Knochenbergen der Vergangenheit und träumen vom ewigen Leben. Todtraurig und gleichzeitig saukomisch. sluch Wenn Wie findet man solche Typen? Ein bisschen Glück und Freundschaft mit Engeln wie Dämonen, das ist eigentlich Existenzminimum eines Dokumentarfilms. Und so finde ich meine Personen. Kolima startet heute im Kino und zeigt das Russland, das in den Hochglanzbildern der Fußball-WM nicht vorkommt. Sehr intensiv, skurril, traurig und gut.